Grüß euch bei Natürlich gekocht im Dezember. Ja, Weihnachten steht wieder vor der Tür und jeder, der keine Lust mehr hat auf schweres Fondue und Raclette, für den habe ich heute eine Alternative, nämlich ein wunderschönes Festtagsmenü mit Fisch. Dazu hat unsere Kräuterspezialistin Debettina wieder eine Challenge für mich und das möchte ich mir jetzt einmal kurz anschauen. Ja, wir sind jetzt mitten in der Weihnachtszeit und wir wollen uns den wunderbaren Duft von Tannennadeln und Fichtennadeln in unsere Räume, aber auch in unsere Gerichte bringen. Und dafür habe ich für dich, Markus, ein Tannennadelöl gezaubert, das du für eins deiner Gerichte verwenden sollst. Zusätzlich sollst du noch ein paar heimische Küchenklassiker einbauen, die super Nährwerte haben, wie den Kren und die Äpfel. Und die Kartoffeln, die holst du von einem Kartoffelbauern. Wow, das wird spannend. Jetzt bin ich gespannt, wie das riecht. Wow, das riecht voll intensiv. Das hätte man nicht gedacht. Ich bin, bin ich echt gespannt. Das wäre eine coole Challenge. Das werden wir jetzt gleich in die Vorspeise einbauen. Und zwar wieder schon eine super Idee. Da gibt es nämlich ein lateinamerikanisches Gericht. Das heißt, Ceviche ist mit rohem Fisch. Wir nehmen natürlich unseren heimischen. Und zwar vom Stefan, meinem Fischzüchter. Und das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Morgen, Stefan. Hey, oh, morgen, Markus, servus. Du, ich brauche deine Säbling, der schaut so aus. Ja, ja. Hättest du was für mich? Haben wir alles. Du, ich brauche einen ähm, zum Rohverarbeiten okay. und einen zum Braten. Okay, Hättest du den da. Rohverarbeiten äh, habe ich gestern noch rausgefangen. Ah, super. Der äh, ist im Kühlschrank, der passt gut. Ja. Und dann frischen, ich glaube, die magst du selber nicht. So, oder? Ja, freilich. Wie okay. <lacht> probierst du es <lacht> Na nein, nein, das passt schon. <lacht> Mal probieren, oder? Du probieren, Du, hast ja, jetzt pass auf. Ausgehen, tust du? Jetzt zeig mir es mal. Jetzt pass auf. Nicht, dass ich Du musst ein bisschen anlocken, weißt du? Okay. Dann du eh. ganz schnell, den Kescher reinfahren. Oh, da ist ein großer. Ja. Ich den will ich. <lacht> okay. du? <Ein Hup> <lacht> ah, ja, so funktioniert's. Cool. Aber du muss ich dir selber da, ja. gell? Ja. ja Dann magst du einen Aussuchen, was du willst. Ja super, bei mir nicht so viel über dir heißt. Du, aber <lacht> ich stehe dich an. <lacht> so jetzt magst du einen Aussuchen. Der oder da, ne? Hm? Ja, der ist super. Der, der passt da. genau. Ja? Der Fisch. Wie ist denn das da so im Winter? Du hast du da gefriert dazu? Ja, teilweise gefriert zu, sage ich mal, aber zum Glück nur am Rand, weil es ist das fließende Wasser. Okay. Und das bleibt eigentlich allweil offen, auch wenn es richtig kalt ist. Ja. Äh. Wie, tust mit, wie tust du mit dem Fudern? Mit Ja, Fudern, wenn ja, äh, wir schon ein bisschen zu hochgehen, äh, Fudern tun wir und eigentlich, wenn es richtig kalt ist, jeden zweiten, dritten Tag eigentlich. Okay. Also du wenig. Siehst dann eh, wir es fressen. Nicht. Da sind sie nicht so hungrig. Da sind sie nicht so aktiv und da sind sie auch nicht so hungrig, genau. Ja. Ähm, was züchtest du sonst noch so aus, äh, die Säbling? Neben die Bauchsäblinge äh, tue ich noch die Bochfarö. Äh, die sind aber eher für die Fließgewässer gedacht, sage ich mhm. einmal. Dann Regenbogen und Lachsforellen aber eher im geringen Maß. Und äh, Seeferöhn, da hab ich den Stamm von Zöse. Mhm. Da bin ich ein bisschen stolz. Okay. Und äh, die Esche habe ich auch noch, die, äh, die tue ich auch noch züchten. Und die ist aber rein nur für Besatztwecke. Ja, die ist fast ausgestorben. Gell? Die ist fast ausgestorben, ja. Da gibt es ganz wenig und ja. Da gibt es auch nicht wo's viele, die, die züchten, weil es irrsinnig aufwendig ist und äh, auch die Lauchfische sind sehr selten. Eben. Und äh, wir, ich sage jetzt mal, retten sie. Äh, wir dann die selber äh, anstrafen, mehr oder weniger, ist irrsinnig aufwendig und äh, setzen die dann äh, zum Beispiel beim Stausee äh, vor der Salzburger AG. Da sitzt mit die und ah, ja, die haben super. sich gewaltig entwickelt da oben. Also, Wo es eigentlich keiner gedacht hat, mhm. dass das so gut da funktioniert. Ja. Dann gibt die einen Fisch. Ja. Danke. Und die nehmen wir Kescher und Pura. Dann saßen wir wieder. Perfekt. Dann schauen wir auf. da waren die Fisch. Super, danke Stefan. Okay. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Ciao, Mal. Ferti. Danke. Ciao, servus. Für die Ceviche-Marinade brauchen wir ein bisschen Gemüse. Und zwar eine rote Paprika, die werden wir uns ganz fein würfeln. Als nächstes schneiden wir uns unseren Junglauch in ganz feine Scheibchen. Dann brauchen wir ein bisschen einen gehackten Koriander. Gartenkresse. Und äh, unser Essig ist eigentlich der Zitronensaft. Bei den Zitronen ist es so, in erster Linie unbehandelte Zitronen verwenden. Und damit ihr richtig ordentlich Saft rauskriegt aus der Zitrone, nehmt ihr die und rollt die einmal richtig, dass sich der Saft innen drinnen löst. Und dann habt ihr natürlich viel mehr Ausbeute. Dann natürlich auch ein bisschen was für die Schärfe, und zwar eine Chilischote. Da seid ihr ein bisschen vorsichtig, weil das wird gleich mit zu scharf. Wenn ihr die Chilischote ein bisschen entschärfen wollt, ja? Dann schneidet ihr die auseinander und nehmt aus der Mitte diese Membran heraus, denn in dieser Membran ist das Kapselzin, das die Chilischote scharf macht. Und als Tipp von mir bei der Chili macht ihr das immer zum Schluss, weil natürlich die Schärfe abfärbt, überall aufs Brett und auch auf die Finger und fahrt euch nicht in die Augen, weil es dort richtig hässlich weh. Jetzt brauchen wir noch unser Tannennadelöl von der Bettina. Das was so wow, wunderbar duftet nach Tannennadeln, also ich bin so gespannt, wie das dann schmeckt. Das wird sicher voll genial. Und würzen tun wir mit einem frischen Steinsalz. Da könnte ihr sogar die Tannennadeln noch reinhäckseln, dann habt ihr da auch noch ein bisschen Tannennadelgeschmack drinnen. Die Fichte sticht die Tanne nicht. Ganz weiche Nadeln abgerundet vorn an den Enden mit einer Rille in der Mitte drinnen ist immer nur der beliebteste Nadelbaum, den wir uns in der kalten, kühlen Jahreszeit in unsere Häuser stellen. Manche kennen vielleicht die Triebspitzen der Tanne, die man verwendet für einen Hustensirup, Hustenhonig oder auch ein Gelee. Die Tanne hat Gerbstoffe, ätherische Öle, aber auch das Vitamin C ist enthalten und auch zu der Jahreszeit jetzt können wir uns das zunutze machen. Sie wirkt hustenlindernd, Husten reizlindernd, schleimlösend, desinfizierend, aber auch desinfizierend auf unsere Harnwege. Und was ganz toll ist, sie wirkt nervenstärkend. Häufiger findet man bei uns aber die Fichte als die Tanne. Und die Fichte ist im Wirkungsbereich der Tanne sehr ähnlich, sie wird auch den Atemwegen zugeschrieben. Das Aroma und der Duft ist mehr zitronig und orangig und bei der Tanne eher waldig. So, weiter geht's mit unserem Fisch vom Stefan. Da habe ich gleich einen äh, Tipp für euch. Jeder, der sich da ein bisschen äh, scheut vor dem Fischfiletieren, der Fisch ist ja, wenn er ganz frisch ist, hat er so eine schleimige Schicht drauf. Und damit ihr euch leichter dort beim Filetieren, dann legt ihr euch eine Küchenrolle drunter und dann kann der nicht rutschen und dann ist es viel einfacher. So, jetzt werden wir uns da mal unsere Oberseite filetieren. Gehen da rein, direkt schön auf diesen Mittelgrad und gehen durch den Fisch durch. Und da müssen wir jetzt dann nur noch die Gräten ziehen und dann können wir den schon verarbeiten für unser Ceviche. Und weil wir natürlich für unser Ceviche einen super top frischen Fisch brauchen, ist das mit den Gräten gar nicht so einfach. Da muss man sich richtig anstrengen, weil das dauert immer ein, zwei Tage, aber dann geht es dafür leichter. Jetzt sind wir schon fast fertig. Jetzt lösen wir das Filet noch von der Haut und dann können wir schon anfangen den Hauchdünn aufschneiden. Und damit ihr gescheit Fisch kennt, müssen eure Messer mindestens so scharf wie die Chili sein. Jetzt ist unser Ceviche fertig. Unser super leichtes, frisches Fisch-Weihnachtsgericht. Und ganz wichtig, der Zitronensaft gart jetzt den Fisch, das sollte nicht zu so lange sein, also so schnell wie möglich frisch genießen. Für unseren Hauptgang haben wir natürlich wieder unseren Fisch vom Stefan, dann natürlich den Creme von der Bettina. Wir werden auch das Tannennadelöl noch mal einbauen mit ein bisschen Petersilie, das wäre eine spannende Geschichte. Und wir haben auch unsere Kartoffeln und die heißen im Lungau ein bisschen anders. Äh, Erchtling. Parsons. <laughs> Hallo, grüß dich. Grüß dich. Du, jetzt, wie schaut's aus bei dir? Ich brauche deine Kartoffeln. Gerne. Was hast du denn da für ihre Sorten? Äh, Sorten haben wir eigentlich, Hauptsorten sind Dieter und Laura. Und zwei Sorten haben wir probiert heuer, das ist Jule und Valdivia. Wieso haben die eigentlich die alle Mädelsnamen? Laura? Naja, es gibt die meisten, glaube ich, ist haben Mädelnamen, weil klingt ein wenig besser. Es okay. gibt aber männliche Sorten auch, zum Beispiel Asterix oder Husar oder, oder <lacht> ein Hektar. Wenn äh, heute einer eine Sorte züchtet, dann darf er ja auch einen Namen geben, das du okay. wahrscheinlich auch. Ja. Und, du, ich würd von dir einen Sack mitnehmen, ich kann auch Lagern, ja. ich würd einen ganzen Sack Wichtig ist, Finster es dann kalt beim Lagern ja. okay. also das ist zurecken, sonst wären es gerne einen Kartoffelstampf machen. Okay, okay, Was ja. ja, nachher der weiß der mal, entweder ein mehliger oder so mittelfeste Sorten. Also wir zwingen den Laura eigentlich am liebsten, weil okay. er für alles passt. Was du mir mit Zwang? Wie Wer, wer, wer schaut der aus? Ja. Warum gerade der Lungau? Wie kommt es, das, dass da die Kartoffeln so gut wachsen? Wenn es ist ja so, durch äh, die hohe Seelage und die sonntigen Bühnen da ist der Fischi. Okay. Also Rotschollig, jetzt ist es ein bisschen ährig, jetzt sieht man es nicht so gut. Ja. Aber ein ganzer ja, ganz so. ja, Du brauchst ihn gleich ich, ich Putzen nachher. Ja, ja, gut. Aber ja, ein Ähren ja, soll dran sein, das ist auch wegen der Lagerfähigkeit. Ja, der Lungau ist eigentlich eine Kartoffel, ich muss als Kartoffel sagen, ein Gesundheitsgebiet. Wir sagen nur Ertling. Die Seehöhe macht die Seehöhe viel aus, die kühlen Nächte, die sonnigen Böden. Das mag der Erchtlinge. Die kalten Nächte sind ganz wichtig für den Krankheitsdruck, also den mindert man mit dem sehr, weil halt jede Bildskrankheit zum Beispiel eine gewisse Temperatur braucht, um sich zu entfalten. Und im Biolandbau will man das ja absolut nicht haben und man kann es auch und will es auch nicht bekämpfen. Also je natürlicher, desto besser. Ja. An was kennt man das eigentlich, dass der Kartoffel, wenn der roh ist, wenn man sie Ihnen anschaut, dass der gut ist? Also ein Erdling, den man intensiv düngt oder den man auch chemisch düngt zum Beispiel, enthält relativ viel Wasser. Gell? Ja. Und wenn du das jetzt aufschneidst und legst das hin, gell, ja. dann siehst du genau, wie verholt sich der. Wenn er eigentlich wenig Wasser enthält, ist er natürlich auch geschmacklich intensiver. Nicht zu zum Wasser noch. Ja, zum Wasser und er trocknet eigentlich nur ganz, er wird so leicht weiß, gell? Ja. dunkelt ja. ein bisschen ab, weiß und bleibt dann auch so. Okay? wenn mhm. du jetzt zum Beispiel noch ein paar Tagen hergehst ja. und schneidest dann wieder scheimober Scheibe runter, ist eigentlich hinten wieder ganz frisch. Okay? Ah, okay. Der Ärtling hat die wunderbare Gabe, dass er, wenn er eine Verletzung hat, dass er vernarbt. Okay? Mhm. Also das ist ein Äpfel, zum Beispiel, wenn er einen Schlag kriegt, der wird faul. Und wenn du bei einem Ärchtling ähm, eine Verletzung hast und es kommt nichts dazu, vernarbt ist wieder, der bildet er so einen Kork, so also eine Haut. Ja. Und wenn du jetzt durchschneidest, haben wir das Fleisch, das Sei ganz leicht marmoriert, so wie mhm. da. Ah, ja, genau. Die Fleischformen sind natürlich verschieden, aber das ist sort be Sortenbedingt. Beim Laura ist es halt schön geöp, aber es gibt auch so weißfleischige Sorten und das ist aber fürs Auge, zum Beispiel bei einem Salat oder so, ist das halt nicht so schön. Ja. Ja. Aber woher kommt eigentlich das Erchtling? Ja, das Erchtling ist eigentlich ein Dialektausdruck, weil man sagt ja, zum Beispiel, der Niederösterreicher sagt Rumpirn oder der Burngländer, dann gibt es in der Sücht, man zum Beispiel Nudeln. Oder Krumpen und, und uh, Erdbohnen, alles, alles Mögliche. Und Im Lungau als Erdling heißt es eigentlich wie Erdling. Also ja. das ist, und im Dialekt heißt das Erdling. Also das okay. ist. Und beim Erdling ist es ja so, ich sage, das ist wie beim Wein. Es ist, gibt gewisse Weine oder gewisse Gebiete, wo einfach uh, das Gebiet genau für die Frucht passt und das schmeckt man dann auch. Du darfst sagen, nimm mir einen Sack von der Laura mit? Ja, gern. Ja, weil ich glaube, dass der am gescheitsten ist für Püree. Ja, der passt eigentlich für uns. Okay, also, passt, passt doch schnappen wir gleich, an, oder? Jawohl. So, zurück aus dem Lungau. da haben wir unsere Kartoffeln. Die werden wir jetzt zubereiten für unser Püree. Das heißt, wir waschen die natürlich, wir schälen die, schneiden die in Würfel und dann kochen wir die in Salzwasser. Fürs Püree tun wir die immer ohne Schale kochen, damit sie diese Stärke schön auskocht, weil wir wollen ein fluffiges Püree haben und kein Kleister. Die Kartoffel ist ein. Super Sattmacher bei nur ganz wenig Kalorien. Sie hat viel Wasser und sie hat auch Vitamin C. Als Hausmittel wird sie bei Magenbeschwerden und bei Sodbrennen eingesetzt. Kleiner Tipp am Rande. Wenn man die Kartoffel kocht und dann abkühlen lässt, dann hat sie weniger Kohlenhydrate und diese Struktur der Stärke verändert sich. Das nennt man dann resistente Stärke. So wie die Oma früher die Kartoffeln gekocht hat, auskühlen hat lassen für den Kartoffelsalat. Genau so ist es optimal und das nährt wunderbar unsere Darmflora. Und während unsere Kartoffeln da jetzt kochen, kümmern wir uns um unseren Creme. Den Creme, den müssen wir jetzt einmal schälen. Wir brauchen aber nicht viel, wir schälen den nur vorne ab damit wir den dann reiben können und der richtig schön frisch aufgerieben ist und passt auf, da könnte sein, dass er ein bisschen weinen müsst, weil der nämlich richtig scharf sein kann, wenn der ganz frisch ist. Und da werden wir jetzt unsere Milch mit ein paar Scheiwallen von dem frischen Creme aufkochen, damit wir in diese Milch noch richtig ordentlich Geschmack reinkriegen und es dann noch mehr nach Creme schmeckt. Jetzt haben wir da ein Stück runtergeschnitten von unserem Cren, schön Schnee weiß ist er noch, und das reiben wir jetzt mit einer ganz feinen Reibe für unser Püree und das mischen wir dann ganz zum Schluss drunter. Wenn ihr den Cren dann nicht mehr braucht, nehmt ihr eine Küchenrolle, macht die ganz nass und wickelt die um den Anschnitt und dann bleibt der Cren ewig frisch. Der Cren, das absolute Must-Have im Winter. Mit seiner bis zu 40 cm langen Pfahlwurzel ragt er in die Tiefe in die Erde hinein und im späten Herbst bis in den Winter hinein wird er ausgestochen, also richtig tief ausgestochen. Ganz oben hat er lange Blätter, die bis 1,20 Meter hoch werden. Man findet ihn auch verwildert, teilweise in feuchten Wiesen, an Flussufern oder auch an Bachufern. Der Kren ist ein genialer Wirkstoffcocktail. Von Vitamin C bis Folsäure, B-Vitamine, Kalium, Kalzium, Phosphor hat aber vor allem die senföl enthalten. Und wenn man den Krenn reibt oder schneidet, werden die frei. Und die wirken absolut antibakteriell. Sie helfen uns gegen Erkältungskrankheiten, schützen unser Immunsystem und unsere Abwehr. Gleichzeitig regt er noch unseren Kreislauf an und wirkt hustenlindernd. So, jetzt schauen wir mal, ob ob's fertig sind. Ja, Kartoffel rutscht selbst vom Messer, beste Zeichen, jetzt können wir es abgießen. So, und jetzt durch durch die Presse. Unser Püree haben wir jetzt noch ein bisschen Butter eingegeben, damit es richtig schön cremig wird und einen leichten Buttergeschmack noch kriegt. Und unser super Kremmilch. Ich habe es zwar immer noch nicht so ganz gemerkt, ob das jetzt Echtling oder Echtling heißt, aber die Kartoffeln aus Melungale sind wirklich perfekt für das Püree und das wird super cremig. Und jetzt brauchen wir noch unseren Fisch und den geben wir jetzt in unsere Pfanne und wir braten den nur auf der Haut, damit wir wirklich eine richtig schön krasse Haut kriegen. Und den brauchen wir eigentlich gar nicht groß umdrehen und dann wird der richtig fein. Ein wichtigen Energiesporttipp habe ich noch für euch, verwendet bei den Pfannen immer einen geschlossenen Boden, damit spart ihr ja noch richtig Energie. Und woran merkt man jetzt, dass ein Fisch halt richtig frisch ist? Außer, dass man selber fängt, dann ist er frisch. Aber er muss noch richtig schön eine Schleimschicht drauf haben. Die Augen sollten noch glasig sein, ganz wichtig. Und wenn er sie beim Braten ein bisschen verbiegt in der Pfanne, ist das ein super Zeichen, weil dann hat die Haut noch richtig Spannung. Und da könnt ihr euch ein bisschen helfen, indem ihr den Fisch einfach ein bisschen nach unten drückt. Dann bleibt er richtig schön auf der Haut und sie wird durchgehend groß. Und damit die Haut richtig knusprig wird, braut man den natürlich nur auf der Haut und drehen ihn erst um, wenn er oben dann leicht glasig wird, und dann ist er perfekt. Und dann könnt ihr ihn ganz kurz umdrehen und rausnehmen. Und für unseren Fisch obendrauf brauchen wir noch ein bisschen von unserer gewaschenen Petersilie. Und zwar machen wir uns aus der einen Petersiliensalat mit ein bisschen Zitronenabrieb, und den marinieren wir dann mit unserem Tannenwipfelöl von der Bettina und marinieren den ganz leicht und geben das dann obendrauf auf unseren Fisch. Wir kommen wir zu unserem Dessert, ganz klassisch an Weihnachten. Wir haben da eine alte Sorte gekriegt von der Bettina. Und zwar machen wir uns einen Bratapfel, den füllen wir mit Nüsse und mit eingelegten Rumrosinen, mit ein bisschen Vanille. Dazu machen wir uns eine Calvados Sabayon und das sage ich euch, das wird der absolute Renner. Jetzt kümmern wir uns gleich um unseren Apfel, den müssen wir jetzt aushöhlen. Für unsere Fülle brauchen wir jetzt unsere Nüsse, da könnt ihr natürlich verwenden, was ihr wollt. Walnüsse, Haselnüsse, andere. Bevor wir den jetzt füllen, schneiden wir ihn hinten noch ein bisschen ab, weil wir brauchen ein bisschen einen Standfuß, damit der ordentlich steht und uns da nicht auf unserem Blech durch die Gegend rollt. Dann haben wir natürlich noch unsere Rumrosinen. Die habe ich schon eingelegt in ein bisschen Rum. Macht man so ein, zwei Tage vorher, damit die sich richtig schön vollsaugen mit dem Rum. Ein bisschen Vanille ist schon dabei. Dann haben wir noch ein bisschen was für die Frische, nämlich einen Hauch von Ingwerpulver. Und das Ganze vermischen wir jetzt zu einer richtig schönen manchigen Masse und die stopfen wir dann in unseren Apfel rein. Der Apfel, der steht bei mir täglich am Speiseplan. Das ballaststoffreiche Pektin regt unser Darmperistaltik an, Schadstoffe werden besser abtransportiert und es wirkt cholesterinsenkend. Die Flavonoide, die in der Frucht enthalten sind, wirken antioxidativ, das heißt unsere Zelle wird geschützt. Und in der Schale sind ganz viele Mineralstoffe und Spurenelemente drinnen, allen voran das Kalium, das regulierend auf unseren Wasserhaushalt wirkt. Und wenn wir dann den Apfel nur regional beim Bauern kaufen und nur alte Apfelsorte wählen, dann haben wir auch noch wunderbar Vitamin C enthalten. jetzt haben wir unseren Apfel richtig bis oben hin vollgestopft und noch einen Kupf drauf gemacht, damit wir da richtig schön Fülle drinnen haben. Und jetzt es für unseren Apfel ab ins Rohr. 160 Grad Heißluft, ganz wichtig, spart uns Energie gegenüber der normalen Backrohrfunktion. Und jetzt rein damit. Für unser Sabayon brauchen wir jetzt natürlich frische Bio-Eier, ganz wichtig. Die schlagen wir jetzt auf einem Wasserbad auf, mit ein bisschen Apfelsaft dazu und dem Calvados, und zwar das ist ein Apfelweinbrand, damit wir ein bisschen einen guten Geschmack reinkriegen. Dann kommt noch Zucker dazu und dann machen wir also richtig schöne schaumige Eicreme. Ich bin selber richtig stolz auf das Menü heute. Richtig tolles Dessert, genialer Hauptgang mit dem Kartoffelcreme-Büree, super Vorspeise, aber auch von der Bettina. Super coole Zutaten und Challenges. Und jetzt schicke ich der Bettina noch ihre Fotos, weil ich brauche ja noch Feedback. Aber mit dem Tannennadelöl, da hat sich die Bettina richtig was einfallen lassen, weil ich finde, mit dem bringt man Weihnachten ja so richtig auf den Teller. Wow, Markus! Da sind da echt tolle Gerichte eingefallen. Das Tannennadelöl mit dem frischen Fisch, das harmoniert sicher wunderbar. Und du hast die Weihnachtsgerichte toll angerichtet, super dekoriert. Und als Dessert den Bratapfel, absolut mein Geschmack. Ja, viel weihnachtliches Lob von der Bediener Und in dem Sinne, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Und ich werde das jetzt auch genießen, nämlich mit unserem Team.